Oh, hi und willkommen, mein Name ist Daniero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge sind wir ja vor schirner geflüchtet auf dem Highway. Und jetzt stehen wir hier am Ende und am Ausgang von Midgar, so wie das aussieht, ne? Ich sehe gerade, da ist noch eine Bank. Und ja, wir sind eigentlich schon jetzt über dem, was wohin das äh, Original drüber geht. Und ja. Deswegen frage ich mich jetzt, was kommt hier noch als nächstes? Ne? Was haben wir hier noch alles? Analyse, Klauen, keine Ahnung. Mein Gott, haben wir wenig. Ah, ja, ich habe da Panzerschwert ausgerüstet, einfach nur um ja der Atmosphäre gerecht zu werden. Ne? Sind da ist ja der letzte Kampf. Ich kann auch nicht ohne hat Panzerschwert hier rumlaufen ne? im letzten Kampf und ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt kommt der letzte Kampf, weil wir haben da wieder sehr viel gesehen. Also, ich nehme an, alle anderen haben den Augen gesehen und nicht nur Cloud ne? und ja, ich gehe da mal. <lacht> Also wo das original aufgehört hat, war... Ähm oh, alle folgen mir, cool. War irgendwie am Ende des Bosskampfes gegen dieses andere Viech, was wir im letzten part bekämpft haben. Und... Ja, danach war die ganze Gruppe, hat noch einmal so über Mietka geschaut. So, ja, von da kamen wir und so. Und dann ging es auf in die weite Welt. Und das Spiel hat mehr oder weniger begonnen. Aber ja wo das andere Spiel mehr oder weniger beginnt, äh, hört dieses hier auf. Und ja, weiß nicht, was jetzt noch alles passiert. Ich nehme mal an, wir kämpfen gegen rot Das ist ein bisschen offensichtlich. Aber wie das geschehen wird, weiß ich nicht. Ich komme gerade aus einem Aufnahmepart Tales Vesperia, wo ich den allerletzten Part aufgenommen habe. das Projekt abgeschlossen habe. Und so wird ausschaut, werden wir hier auch bald zum Ende kommen. Ich weiß natürlich nicht was hier alles noch so ich kaufe mir mal ein paar Ne, das ist ja der letzte kampf ich weiß natürlich nicht was hier so nebenquests mäßig noch alles passieren wird ob ich überhaupt noch irgendwas ich kann ja die einzelnen kapitel noch mal besuchen aber was bedeutet das schalte ich dadurch noch neue bosse frei oder so ich weiß es ehrlich gesagt nicht und aber ich denke mal ja weil wir haben ja noch das Kolosseum ne und ich meine sowohl im Kolosseum als auch im diesen Shinra Simulator da haben wir nur maximal irgendwie vier oder fünf Sterne Gegner besiegt und die Sterne gingen noch weiter ich glaube so bis zu sieben oder acht ich würde jetzt mal annehmen sieben wegen Final Fantasy sieben und ja, vielleicht warten da irgendwie noch Bosse oder vielleicht kann ich da Bosse wieder bekämpfen. Ich weiß es nicht. sagen jedenfalls noch nicht, aus als könnte ich da schon alles bekämpfen. Und ja, vielleicht kommt da noch irgendwie was. Aber jetzt schließen wir erstmal mit unserer Gruppe hier die Story ab und gucken, was jetzt hier noch alles passiert. Ich ne? bin mir ziemlich sicher, wir können jetzt nicht einfach hier so auschecken und das war's. Schnellstraße, Endpunkt, ja. Hier wird doch ganz sicher noch sehr viel rot kommen und uns alle fertig machen im letzten moment musik ist auf jeden fall nicht so ein ja wir haben es geschafft musik jetzt mehr so eine oh gott jetzt passiert gleich was schlimmes und ja schwarz federn schon wieder und da ist er für viel Thema im Hintergrund. Der von vorhin. Nein. Du irrst dich. Du bist im Unrecht. Von Gefühlen vernebelte Augen sehen gar nichts. Alles an dir ist falsch. Du kamst in Original gar nicht hier vor. Das Leben fließt durch den Planeten. Doch wenn er stirbt, stirbt alles mit ihm. Der Planet stirbt nicht. Sterben wirst nee. du. Oh Gott. oh Gott, jetzt kommen sie alle hier hin, ne? Gleich. Oh Gott. Der Schrei des Schicksals. Na, ah, guck mal, wer da ist. Da kommt man endlich wieder zurück und dann wird man so begrüßt. Okay. Die Bücher waren auch schon da. Mann, oh Mann Der Preis der Freiheit ist gesalzen. Hm. Trage Träume im Herzen. Und was auch immer passiert. Bewahre deine Ehre. Kann man das nicht eigentlich auch direkt als Spoiler bezeichnen? Ich glaube ja. entscheidet sich das schicksal warum hältst du mich auf das frag ich mich auch was ist denn auf der anderen seite Der der Welt. Ihr habt ihn gehört. Er ist die Stimme aller, die je existierten. Ihr Klagen, das die Welt durchzieht. Und das ist Zephyros' Schuld. Hm. Dieser Schrei berührt ihn einfach nicht. Ihn kümmern. Weder Freude noch Glück. Was das Leben lebenswert macht, versteht er nicht. Er hat niemanden in dieser Welt, um den er trauern würde. Er sorgt sich einzig um sich und den Planeten. Deshalb kämpft er mit allen Mitteln. Versuchen jetzt echt hier Sephiroth sympathisch das das zu machen. Ist einfach nicht richtig. Zephyros ist der wahre Feind des Planeten. Deshalb kämpfe ich. Und ich möchte euch bitten, mich dabei zu unterstützen. Zusammen können wir ihn aufhalten, das weiß ich. Aber... Dann ändern wir das Schicksal. Dann ändern wir... unsere aller Zukunft. Darum... ...habe ich... ...gerade gezögert. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen ihn aufhalten, damit der Schrei verstummen kann. Na gut. geschickt Überschreitest du die aufgewählte Barriere der meuren weiß niemand, was dich dahinter erwartet. Steil da sicher, stell daher sicher, dass alle mitglieder deiner Gruppe gut ausgerüstet und ausgerüstet sind, bevor du dich zu diesem Schritt entscheidest. Der Schnellschritt, gibt es ein. Bababababa. Ja, haben wir schon gesehen. Es ist jetzt nicht so, als könnte ich mich jetzt noch irgendwie anders vorbereiten. Nicht, ich hoffe wirklich mit. Wir wir nicht mehr unser aller Schicksal wird geändert, glaub, spricht sie nicht. Wir wir einer der wichtigsten Szenen in Final Fantasy 7 an. na Gut, dann nehme ich mal an. Gucken wir uns noch mal hier alles an. Ne? Ich weiß ja nicht, wer in meinem Team jetzt ist. Ne? Mir wird irgendwie nicht eine Teamzusammenstellung hier aufgelistet. Ich würde zu denen allen ja, tendieren, tiefer für viel Angriff und so. Er ist zum Heilen, Cloud. Ich nehme mal an, irgendwie werden wir schon alle irgendwie so dran haben. Ne? muss ich mir echt jetzt irgendwie Gedanken machen hier ums Klauen und so ich glaube nicht ne tust trotzdem mal und ja seine Szene mit diesen anderen Typen der auch das Panzerschwert hatte ne Anlehnung an Final Fantasy 7 Crisis Core Ein, eine Vorgeschichte von Final Fantasy 7 und hat man natürlich auch nicht im Original gesehen und weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so notwendig war, jetzt hier diese Szene hier reinzupacken. Weil im Moment ist das jetzt eigentlich nicht wichtig, dazu zu sehen. So, wenn ich so darüber nachdenke, versteht ihr? Und ja, ich habe sorgt für das auch mehr nur so Fanservice jetzt gewesen. Egal, genug geredet. Machen wir mal, mal irgendwas und gehen da rein nicht so ich meine was soll man denn sonst machen soll wir jetzt hier im Mietgar bleiben oder was nur weil die meuren jetzt hier denken ja ihr könnt ihr nicht raus oder so ja, natürlich hier gehen wir daraus die letzte bastion des schicksals es wird ganz schön schwer los ich bin mal gespannt was jetzt passiert wenn er ganz sicher jetzt nicht hier durchgehen und gut ist ne? mal gehen wir hier durch und die krebs rollen glaub, wer ist jetzt oh, Barrett, der läuft jetzt mit so einer ramme da rein Das war übrigens Weltkarten-Themen, habe ich gerade gemerkt. So, was kommt jetzt? Sind immer neuen Mieter. Ähm okay, wir sind wieder hier. Was Nächster, alles beim Alten hier? Sind irgendwie umgerät. Oh, ich dachte für einen Moment, dafür was anderes. Obwohl. Auch das noch! ja, zurück, raus ja War. Äh, ich glaube die beiden sind nicht mein team leicht oder gar keiner kann ja, keiner ist auch gut <lacht> was passiert hier eigentlich Also wenn das hier schon so ober der Top ist, dann will ich gar nicht wissen, wie das im zweiten Teil von Final Fantasy 7 oder im dritten ausgehen wird. Okay, was oh, kommt her? Oh ja, der Pfennig. Bist du? Bist du was? Ich denke, was du bist? Nee, ich glaube nicht. was passiert hier eigentlich <lacht> sieht irgendwie mehr aus wie kingdom hearts hier ein schatten quasi oder wie auch immer das ding um Eis. denkt so ja, endlich mal ein bisschen Action. Oh Gott, okay, ähm, ja. Ich gehe da mal ne, was ja nichts nicht dagegen oder? Ah. Du. Ja. Dort. Ich gehe einfach darüber. So. Ist schon geil inszeniert, muss ich aber schon sagen. Hab ich keine ahnung, ob, was hier gerade passiert. War aber nicht so im Original. Oh, hi. Wenn ja, ich mal andere Leute. Freut dich das? Freuen wir übertrieben. Sind das etwa auch Mäuren? So habe ich mir Gebiete des Schicksals eher vorgestellt. Erledigen wir sie! hier in alle da habe ich eine analyse dabei ja erstmal alle analysieren ja deswegen habe ich nicht direkt wir äh, spielen uns raus hier ja. So Rosso Moira, analyse nicht möglich, geil. da auch nichts zum klauen, ja das ist irgendwie das mich irgendwie so am meisten nichts hier gerade. Ich meine da, da schon gerade Bingo. Ah, ah okay. Äh, Moment läuft hier nicht so, wie ich das will. Ah, Feuer. mal. Da hat er gar nichts gemacht, kein Schaden. So muss ähm, Konterstellung da. So Konter. warum so Genau, nicht geschockt werden, so wie ich das sehen ne? Ja, wird schon irgendwie klappen, ja. Ja, bekommen gar keinen Schaden, sehe ich gerade geht aber Die Kamera ist jetzt gerade umgeschwenkt konnte ich dann umziehen mal da aber geklappt oh scho ganz völlig oh was macht der da ah oh Gott ja ja ich komm ja schon Ich bin doch noch nicht geheilt warte ich halte mich mal kurz oh Gott Oh, oh Gott. Ich habe mich nicht heilen soll ja. Ja. Ja. weiß nicht, ob das alles gescriptet ist und ob ich hier gar nicht runterfallen kann, aber trotzdem. Da sind sie wieder. Sollen die uns irgendwie wieder spiegeln? Einer von ihnen hat eine Knarre, glaube ich glaube ja, ne? Oh, klar, du bist wieder voll gehalten jetzt ne? mit den anderen aus? Sehe ich habe nicht. Ich habe einfach mal den hier. So, ähm. Da schießt wieder mit einer Abrissfeile her. So. 140.000. Einer von denen ist deutlich stärker als der andere. Er ist am schwächsten, sehe ich gerade. Ja. Oh, sie hat denkens, äh... Du ja Magiermäßig oder was? Ja. Das ist <lacht> Ehrlich? was hat halt nicht einfach nur Schlag in die Fresse genommen. <lacht> Weil halt nicht so episch klingt, ne? sehe schon so kriegen äh, gerade ja voll auf die Fresse übrigens ich habe irgendwie nicht so einen verlässlichen Schadensaus output habe ich so hat Gefühl da ja, aber kann ich das kontern ja oh cool wir ja, haben eine Verdammung Aua. Da gut gemacht, Welt. Einfach. Ah, oh, ehrlich. Weil ich kann ganz schön viel heilen, merke ich gerade. So oh Gott. Nicht, ob ich steuer ich glaube nicht so wir ihr habt schon wieder voller ap oh, diesmal ist nur einer cool ich habe der hat aber so viel AP wie ich den abgezogen hatte hat er noch üblich hat meinte ich so, wir müssen mal ein bisschen hier heilen wenn es geht nee, kann es doch mit schakreien das ist allgemeine gute Strategie hier zu kontern. was ja nicht, was ihr darüber denkt, ne? Oh, da hat viel Schaden gemacht. Da ist noch irgendwas anderes, man ich nicht ansehen kann. Ach du! Das Ding an sich hat auch eine Schadensanzeige, HP und so, obwohl ich da noch gar nicht angreifen kann wahrscheinlich. Ja, ich habe noch gehört. Verdammt. Ja, komm her. Er fällt soll ich fällt gerade ein. soll ich vielleicht mal machen? Ja, das gemacht. Oh, jetzt können wir den angreifen, oder was Oh, jetzt hat sich mit denen, okay. Alles klar, cool. Nein, no, mein Arm. So, bellt halt ich mal, bevor du aus meiner Gruppe fliegst oder so. Gott verdammt. Ich habe ein Ding verballert und der hat sich geheilt. Ja. war das gerade. all right. Die Realität, die wir zu zerstören ersuchen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich habe nur einen rennenden Red da gesehen. Jetzt kommen die beiden oh verdammt wie machen sie das das ist wohl der eigentliche Gegner doch kümmern wir uns erst um die na das ist jetzt noch mal schlagrein ne? ah, ich glaube ich habe das... hab noch gut werde... Ist auch schon analysiert, ob ich sehr aber nicht die AP von von ja, Da, da, da, Du auch auf mich zu so schießen. Da oben kämpfen sie auch, sehe ich gerade. Nee, die verfolgen die, glaube ich. Klingt... No. Ja, egal ob ihr irgendwelche übernatürlichen Wesen sein, ich habe euch trotzdem. Ah! Hey, warte mal, der ist gerade... Nein, lass mich an den ran. hat warum nicht? Ah! <lacht> ah. Was zum kuckuck ist gerade passiert? nein ich maximale gut den der schon geschwächt ist die haben mich schon wieder vom heilen abgehalten ihr könnte mal aufhören damit ich komme die ganze zeit nicht dazu mich zu heilen Metamorphose. metamorphose ich glaube nicht hat mir gefällt oh, danke Aua. Oh, das hat gar keine ap mehr sehe ich gerade da mir doch mal einer ja bescheid Mein Gott, nimmt er viel Schaden. So geil, oh Moja. So, und schaffen auch noch. Warum halten die jetzt nicht mehr so wenig, so viel aus, So, aha Ende mit Schrecken. Boom. Nee, ich mache das über dem so, Barrett. Schanzkette. Boom in die Fresse. Okay. So, oh, hi. Ist das unsere Zukunft? Oh ja, das sind alles Feuer tiefer. <lacht> Schon wieder drei. Wir brauchen einen neuen Plan. Ja, so funktioniert doch. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Na. Ja. Er springt einfach zu ihnen hin und schlägt den ins Gesicht mit seiner, seiner Abrissbirne. Da bin ich. Eigentlich mal er ist wieder. So, ich würde aber sagen hier machen wir dann einen schnitt und in der nächsten folge geht es dann weiter mit diesem finalen kampf ne? bis jetzt macht's bock ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und ich hoffe euch hat der batt gefallen wenn ihr einen, lasst bitte ein like an aber ein kommentar es würde mich da freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss